you. Mm -hmm. Heute gibt es aus zwei Gründen keine Predigt. Das Wort ward Fleisch. Gott wurde Mensch. Ist das mit menschlichen Worten zu beschreiben? Und ich habe keine Lesepredigt gefunden, die Weihnachten in diesem Jahr gerecht werden könnte. Gehört habe ich Anfang Dezember eine Adventspredigt mit dem Titel Weihnachten ist eine Kampfpause. Es begab sich an Heiligabend 1914, da legten deutsche, französische und schottische Soldaten ihre Waffen nieder. Und das gleich an mehreren Abschnitten der Westfront. Nicht für immer, sie feierten bloß Weihnachten, allerdings zusammen. Weihnachten ist eine Kampfpause. Was für ein Bild! Es ist kein so schönes Bild wie das, was wir uns in den meisten Jahren von Weihnachten gemacht haben. Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall, Weihnachtston, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum. Das ist das Weihnachten in unserer Vorstellung und wir haben uns auch in diesem Jahr angestrengt, die Realität unserer Vorstellung anzupassen. Dabei sang uns schon Bertolt Brecht, ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Und Wir braven Christen singen im Advent fast jedes Jahr aus voller Kehle, ihr dürft euch nicht bemühen, noch sorgen Tag und Nacht, wie ihr ihn wollt ziehen mit eures armes Macht. Und dann wir uns eigentlich dass all unsere Mühe und Sorge vergebens ist, so normale Weihnachten wie möglich zu feiern? Weihnachten nicht aus Gottes ewigem Rat. Wir wollen lieber mit unserer armen Macht das Weihnachten herbeiziehen, wie wir es uns zum gemütlichen Bilde gemacht haben. Pfarrer Schmidt hat uns in unserer Dorfkirche nicht nur die Vergeblichkeit so manches menschlichen Bemühens immer wieder gepredigt. Zum zweiten Gebot schrieb er, du sollst dir keine Bildnisse machen, bete sie nicht an. Es geht um das, was uns bestimmt. Gemeint sind nicht nur die Bilder an der Wand, sondern die Bilder, die wir uns machen, also Vorstellungen, Meinungen und Beurteilungen. Weihnachten kann eine Kampfpause sein, wenn wir auf das Wort Gottes hören, statt unser geliebtes Bild von Weihnachten herbeizuwichteln, heranzunaschen und hierher zu hasten. Haben wir es denn gehört, was prophezeit wurde? Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion, dein Gott ist König. Und auch Jesaja beschreibt eine Kampfpause. Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Die Trümmer sollen jubeln, nicht die vollen Kirchen, Kühlschränke und festlich gedeckten Tafeln. Nicht, weil wir etwas tun, wird es Weihnachten. Als erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilands, machte er uns selig, nicht um der Werke willen, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Das Wort ward Fleisch, Gott wurde Mensch. Mit dem Wort Jesu Christi kam Gott in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber nur wenn wir das Wort aufnehmen, wird uns die Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden. Dann gehören wir zu denen, die an seinen Namen glauben, dann sehen wir seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Dann ist Weihnachten, frohe und gesegnete Weihnachten.